Und die beginnen mit einem Ermittlungserfolg nach dem Einbruch in das grüne Gewölbe in Dresden. Gut drei Jahre nach der Tat stellten Dresdner Ermittler jetzt einen Großteil des Diebesgutes sicher. Dem Fund in Berlin waren Gespräche mit Anwälten der mutmaßlichen Diebe vorausgegangen. Sechs Verdächtige eines Berliner Clans stehen seit Januar wegen schweren Bandendiebstahls vor Gericht. Der Hutschmuck mit Brillanten und der Bruststern des polnischen Weißen Adlerordens. Insgesamt 31 Juwelen aus dem grünen Gewölbe wurden letzte Nacht in Berlin sichergestellt. Fast genau drei Jahre nach dem spektakulären Einbruch können die Ermittler diesen ersten Erfolg verkünden. Die Gegenstände sind mittlerweile wieder in Dresden. Sie werden aktuell kriminaltechnisch untersucht. Noch gibt es Lücken in den Vitrinen im grünen Gewölbe. Die wiedergefundenen Juwelen werden erst durch die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden begutachtet. Es ist dann doch, wenn man diese Nachricht erfährt, wie so ein Weihnachtswunder, man kann es kaum glauben. und Es ist eine riesige Freude. Seit einem Jahr müssen sich Mitglieder des remo clans wegen des Jahrhundertdiebstahls vor dem Landgericht Dresden verantworten. Absprachen zwischen Ermittlern und Verteidigern haben, so die Staatsanwaltschaft, zum Auffinden des Diebesgutes geführt. In vielen überlasteten Kinderkliniken gibt es offenbar mehr Anfeindungen und Angriffe auf das medizinische Personal. Laut der Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes Hasselfeld nehmen Drohungen und Gewalt zu. Der Rheinischen Post sagte sie, wegen fehlender Mitarbeiter und hohen Zeitdrucks leide die Kommunikation mit den Eltern. Sie müssten mit ihren kranken Kindern oft stundenlang in Notaufnahmen warten oder auf Krankenhausfluren übernachten.